heute mal ein Video von der Handkamera. Warum von der Handkamera? Ich brauche hier zwei Monitore. Weil es geht sich im Prinzip genommen um ein Programm, das man normalerweise auf dem PC mit zwei Monitoren betreibt. cut Programme zum Beispiel haben meistens zwei Monitore im Gebrauch. Ein Monitor, wo man eigentlich hinter das Bild sieht. Und andere, wo man mitarbeitet. Hier, womit arbeitet man hier? Das ist, warum mache ich das Video? Alcat Systemhaus, wie der Name schon sagt, ist für Deutsches. Es ist für Linux und eigentlich nur für Linux. Und es hat gleich für Ubuntu Installations Skriptchen dabei: runterladen, Download Skript, Ausführer machen, starten, gutes. Äh, schon hat man CAD-Programm für umsonst, ne? zumindest für äh, privaten Gebrauch, ne? free, ne? aus Deutschland und für Ubuntu und quasi nur für Linux, das fand ich jetzt äh, erwähnenswert, nicht unbedingt, dass ich das hier benutzen werde, ich bin andere CAD-Programme gewohnt, die sind so ein bisschen besser, finde ich, ah, das äh, fand ich ganz nett, so, und deshalb jetzt hier mal von, äh, also da soll das Bild erscheinen, da ist das Programm schon installiert, Alcat deshalb mal erwähnt, weil mit CADE, Computer Edit Design, bin ich ja immer so ein bisschen unterwegs. So, also ich schwenke mal so ein bisschen hier rumtun, damit man das so ein bisschen größer sieht. So AltCut, ich hoffe das sieht man wahrscheinlich nicht, macht ja nichts, seid ihr so gewohnt. Ähm, ich habe jetzt mal hier, das sieht ja aus wie Eier, ne? passt aus, äh, passt zu Ostern. Das heißt auch nicht Eiern, das heißt Element. Das sieht aus wie ein I. Ja, also das Eiern 3P, das nehmen wir mal Elemente Auswahl. Und deshalb normalerweise hier auf dem separaten Monitor sondern macht man diese Spielerchen hier. So, also hier, wir machen mal was, das passt hier, der, der Golf. Hier ist ein Golf dabei, ja, den, den sieht man hier ganz undeutlich. Golf. Äh, das Programm ist schon etwas älter, deshalb ein Golf 1 mit Hänger. Ja. Einmal klicken, bestimmen Sie die Richtung, steht da unten, und dann nochmal klicken. Bestimmen Sie die Ebene und dann klickt man nochmal mit links jeweils. Äh, und Dann bestimmt man auch nochmal, wie was wie rum. Und wenn man genug bestimmt hat, äh, dann äh, ist es bald gut. Hier unten, wie gesagt, immer darauf achten, was er also sagt, dann nochmal klicken. Und irgendwann hat man seinen Golf dann hier, ne? wenn er jetzt alle Fragen äh, endlich mal zufrieden ist. Ne? Also wie gesagt, hier kann man dann auswählen, was man will. Klick, Klick. Und äh, gerade halte ich es noch. So, genau. So, damit man abbrechen kann, geht man mit rechtsklick auf Abbrechen und hier auf Beenden. Also das Programm ist nicht wirklich so eingängig. Ja. Ähm, Tastatur, das ist jetzt ein Vorteil. Ne? Also, Shift und Steuerung gleichzeitig drücken und dann noch äh, mit dem linken Maustaste, äh, und dann kann man so drehen, also Shift, Steuerung gleichzeitig und dann drehen, dann sieht man den komischen Golf hier, der etwas älter ist, das Programm ist schon nicht mehr so neu. So, dann hier Eiern, ja, also gut, dann haben wir noch die Fenster, die Darstellung ist dann wichtig, da kann man noch schön äh, einstellen, wie sieht er denn aus da gibt es dann View, also ich habe lang gefummelt, bis ich da hier überhaupt mal was zu hatte, also deshalb wirklich empfehlen kann ich es hier nicht, also gut, jedenfalls kann man hier rendern, verdeckte Kanten, Drahtmodell oder nicht, ja, dann sieht man das ganze Ding als Drahtmodell, dann muss man sagen, verdeckte Kanten oder nicht, ja, und hier mit Abbrechen kann man jedenfalls auch wieder so abbrechen, dann sieht man es direkt so, Fensterdarstellung Darstellung, ja. und... Äh, Durchsichtig oder undurchsichtige Linien, Kanten, Körperkanten kann man auch auf unsichtig, oder undurchsichtig und einstellen. Nochmal Fenster, Darstellung. Ähm, Perspektive, Fischauge. Ja. So. Fischauge, sei wachsam gefüllt, Tageslicht oder nicht. Und so weiter und so weiter kann man hier schön alles Mögliche einstellen. Ne? Das sieht auch schon ganz nett aus. Wie gesagt, Shift, Steuerung gleichzeitig, linke Maustaste. Und man kann dann hier so drehen und wenden. Gerade für die VW-Fans vielleicht ganz interessant, da mal zu gucken. Das sieht auch ganz nett aus. Also ein CAD-Programm 3D für Linux, das es schon ewig anscheinend gibt. Anscheinend eher für Architekten gedacht, weil da gibt es viele Optionen zum Ziehen von irgendwelchen Mauern und so weiter. Abmaßungsoptionen und so weiter gibt es auch. Alles wunderschön. Und was ich noch zeigen wollte, Vergabe, da dachte ich erst jetzt so, Ausschreibungstexte oder so, nee, nee kann man auch noch rendern. Visualisierung, da kommt nämlich, wollen Sie die Ze Zeichnung speichern? Da ich, ja, da habe ich schon mal geholfen ne? Golf. Speichern übrigens im Format III, das heißt nicht, ich bin eklig, sondern das heißt so, dreimal I, heißt das Format hier. Das hatte ich vorhin schon mal, jawohl, und jetzt kommt die Visualisierungseinstellung, und jetzt gehen wir mal ein bisschen... Bisschen größer wieder. So, und da kann man quasi was einstellen. Sehe ich das hier? Sieht man das? Gut. Hintergrund, wenn man noch ein Hintergrundbildchen hat, sonniger Tag, regnerischer Tag, Abendstimmung, ich sag mal eine relativ hohe Auflösung mit Fokus, ohne Nachts. Visualisierung starten. Was ist denn das? Das ist eigentlich nichts anderes als GIMP. Ja, und jetzt gehe ich mal heraus und dann startet GIMP. Hm. Und dann sehen wir vielleicht auf dem anderen Monitor an, ne? und da sehen wir dann Gimp, dass Gimp das Bild gerendert hat. Geben wir mal wieder. Immer hier ne? hintereinander. So. Und dann sieht man das äh, gerenderte Bild mit Gimp. Hm. Wenn ich mal. So viele Hände habe ich auch wieder nicht. Da dran kann ich nur um Stunden handeln. So Steuerungstaste und dann sieht man das gerenderte Bild von Golf mit Schattenwurf und allem Schnick und Schnack das sieht doch ganz witzig aus also wie gesagt das ganze Programm für Sonst, für Linux äh, und in 3D und äh, in Farbe scheinbar auch da gibt es also diverse 3D Elemente die man da kombinieren kann Bedienung nicht besonders eingängig äh, Zwischendurch Speichern ist empfehlenswert, sonst kommt es so komische Effekte wie diesen, den ich da gerade so habe. Ja, gut, ich hoffe hiermit <lacht> geholfen zu haben. Zurück ist übrigens hier, zurück ist da, zurück. Und man kommt dann auf andere Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel eine 3D-Frau irgendwo positionieren und einfügen. Und den könnt ihr der Dame auch mal unter den Rock. Schauen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.